Waren es 25 30. Sehr wenige Teilnehmer und, und keine Ahnung Das war halt einfach, das war halt einfach so, als würde man jetzt ins, das machen wollen, weißt du was meine? ja äh. Man mir selber, erzählen bin ja drei Zu wenig einander. Ja, so wir verdeckt. weg Junge, der Sebast04 hat noch keinen Mate Es gibt am Anfang eine Farmzeit ja, wie lange sollte die auf die Insel bin? Ich glaube, die haben da eine Barriere ja sowas zwischen, zwischen uns beiden <lacht> auch. Ja. Ja. Oha. Wir sind Team, okay. gut. Das ich Naja, ja, das heißt ja. Also okay. Nice 50 Gott. Na, ich überlege halt noch so ein Public YouTube-Kanal zu machen, also, wo wir immer so von Project Novorex so Highlights und zum Beispiel. Äh, wir haben ja zwei Server von Nitrado einfach zum Verlosen bekommen, auch zum Beispiel zwei, okay. zwei zehn Slots äh, mit 10 äh, Slots Server, die zwei Monate gehen. Ja, fresh. Und das zum Verlosen bekommen. Ich weiß nicht, ob wir die, äh, wann wir die jetzt irgendwie verlosen oder so, oder nicht. Ach, Dings, warte mal, ja, echt, mach doch damit irgendwie ein Ware, oder? Weißt du davon? Was? Äh, ja, ja. Nee, Am Ende Phase. Aber hat auch erst vor drei Wochen angefangen. Wie gesagt, Ich, ich mache da vielleicht nicht mit. Ich habe eigentlich Bock, aber ich bin auch kein Mensch dafür. Aber ich bin halt immer ganz überlegen, weil ich hab wirklich gar keinen Bock so. sehe die, dieses die, die, die ständige Farben, Scheiße. So. Ich weiß nicht, ob das so Vielleicht komme ich jetzt auch nochmal im Chat raus. Sehr schlecht hier mit der Erde gemacht. Wow, einfach mal Gegner da. I'm yes. Bye. mm no. No. Doch Ja, so wir, kann man sich nicht runterschlagen. Ja, er ist ja, da, ist Er so. Lass nicht angreifen, wenn er kommt, wenn er runterkommt Komm her, komm jetzt, komm zu mir, komm zu mir Da ist unten, er ist unten Thank <laughs> Ich bin, ich bin nicht bei dir. Ja Mann! <lacht> er potrich.